So, ich hoffe, ihr seid wieder ausgeruht und erholt. Wir gehen jetzt zum zweiten Teil und wir haben jetzt einen Vortrag von Constanze Kurz. Sie ist jetzt schon ein bisschen da, aber vorgestellt habe ich sie noch nicht. Sie ist Informatikerin, studierte und seit kurzem darf man sie auch Doktorin nennen. Sie hat ihre Promotion bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Danke. war ja, <lacht> Sie war bis 2011 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HU in Berlin und ist derzeit Projektleiterin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Sie ist schon seit einiger Zeit Sprecherin des Chaos Computer Clubs und sie war auch von 2010 bis 2013 in der Enquete-Kommission für Internet und Digitale Gesellschaft. Ich freue mich, dass sie da ist und ich gebe das Wort an Sie weiter. Robert. Wobei die Enquete-Kommission die Thematik von Drohnen äh, nicht, äh, nicht mit dabei hatte. Ich möchte mich eingangs ganz klar positionieren, einfach weil die Debatte ja hier schon so, ein, so ein, doch recht kontrovers war. Einmal als Person, aber einmal auch für die Organisation, für die ich spreche. Der CCC hat ähm, sich mehrfach offiziell und ist auch derzeit Teil der Kampagne gegen Kampfdrohnen gegen solche Waffen ausgesprochen. Und meine persönliche Haltung ist auch antimilitaristisch halte auch nicht hinterm Berg. Für mich ist es aber kein Grund, die Argumentation aller Seiten nicht ernsthaft zu besprechen. Ich habe gerade in den letzten Veranstaltungen habe jetzt relativ viel über Drohnen gesprochen. Bemerkt, dass der Dialog mit der Bundeswehr eigentlich sehr fruchtvoll ist. In der Hinsicht, dass es zumindest scheint es mir so die neuere Debatte, die jetzt um Drohnen passiert, rationaler ist. Und ähm, genau der Befund, ich weiß nicht, wer, wer von euch den vorhin geäußert hat, dass es eigentlich im politischen Raum ähm, sehr viel weniger rational debattiert wird, als wenn man mit den Angehörigen der Bundeswehr spricht, insbesondere auch von den Bundeswehrunis, die sehr viel mehr auch technisch orientiert und rationaler argumentieren, als die politische Seite das ist, auf meine Erfahrung. Nichtsdestotrotz, also will die diese Positionierung nicht mit dem Berg halten. Bei mir gibt es auch kein Neusprech, bei mir ist Krieg, Krieg und nicht bewaffneter Konflikt und bei mir heißen äh, gezielte Tötungen auch immer noch Mord. Ähm, das liegt aber nur daran, dass ich mich an die juristischen Termini nicht halten muss. Mir ist klar, wenn man das juristisch betrachtet oder überhaupt legalistisch, dass man sich gewisse Definitionen aneignen muss. Ich hatte mit den Drohnen äh, überraschenderweise auch zu tun im Rahmen äh, der Tatsache, dass ich, Sachverständige beim Bundesverfassungsgericht bei der Antiterror-Datei war, denn es gibt natürlich ein paar Zusammenhänge und ich will ja generell jetzt in dem Vortrag eigentlich ein bisschen darüber sprechen, welche Problematiken hin und nicht angesprochen sind, Deswegen ich einfach nachher auch ein paar Folien überspringen werde, weil wir, ich will nichts wiederholen oder euch irgendwie langweilen. Denn klar ist, ist, glaube ich, auch jetzt in der aktuellen Debatte in den USA so, dass die the Targeted Killing hat eine informationstechnische Grundlage. Irgendwie muss man zu den Personen kommen, die auf diese Listen kommen. Das sprach, wurde damals auch beim Bundesverfassungsgericht tatsächlich ähm, thematisiert, denn auf der Antiterrordatei der Deutschen befinden sich äh, ganz überwiegend ähm Menschen nicht deutscher Herkunft und auch zu einem Großteil eben von sogenannten befreundeten Geheimdiensten. Deshalb war das damals schon Thema. Jetzt kommt es in den USA, glaube ich, wieder so ein bisschen auf. Das liegt aber auch daran, dass ja Obama selbst diese Targeting, das ist vorhin schon kurz erwähnt worden, auf die Agenda gesetzt hat, indem er einen großen oder einen großen Anteil seiner, seiner Rede zur Nation diesem Thema gewidmet hat. Also das heißt, es ist auch ein, sozusagen nicht nur top down, die, die, die Aufregung der Zivilgesellschaft, sondern auch bottom-up, wenn nämlich der Präsidente thematisiert. Ähm, gut, ähm, ich habe jetzt mal, das also haben vielleicht einige von euch gesehen, äh, eine Aufnahme, das hat jetzt mit dem militärischen Bereich nichts zu tun, die gestern äh, ins Netz gestellt wurde. Wer viel wird vielleicht gesehen haben, äh, von so einer Drohne, die über den Taxiplatz in Istanbul fliegt. Ich lasse sie jetzt einfach mal laufen, das kann da derweil laufen. Ich mache nur den Ton aus, weil den ich brauche, also so ein bisschen mit, äh, so ein bisschen, ja, die Musik ist so ein bisschen, naja. Der Punkt ist, den ich machen will und der mir sehr wichtig ist und der hier heute noch nicht viel ist, dass wir ein Waffensystem vor uns haben, ich rede jetzt erstmal über Kampfdrohnen, kann man aber ähnlich sagen für die Aufklärungsdrohnen, die sich unterscheidet in mehreren Punkten und ein Punkt ist, der scheint mir wichtig, dass wir ein System haben, was anders als die meisten Waffensysteme für den zivilen Sektor einfach interessant ist und auch kommerziell interessant. Die Techniken, die da verbaut werden bei den Drohnen, sind einfach für viele zivile Zwecke sehr sinnvoll und nützlich und werden und werden vor allen Dingen in Zukunft, aber auch schon heute, in großem Maßstab verkauft. Im, äh, vom ganz kleinen Bereich, ich habe nachher ein Beispiel, bis hin natürlich auch zu größeren. In Berlin ist zum Beispiel aktuell äh, der häufigste Einsatz, sind, ist so etwas wie äh, Stadtplanung, Architektur, also jeweils Möglichkeiten, Aufnahmen zu machen mit diesen Drohnen, niedrig fliegenden Drohnen. Also das heißt, wir haben einen zivilen Sektor, aber wir bei den meisten Waffensystemen nicht haben. Die, die nutzbringende Panzer oder boden luft sind nicht so üblich, wenn man mal von einigen amerikanischen Kleinstädten absieht. Also wir haben einfach eine Technik, die im zivilen Raum interessant ist. Und dadurch, wenn wir nachher auf den politischen Teil kommen und die Frage was eigentlich zu fordern ist angesichts der Entwicklung, dann sollten wir das mitbedenken. Das ist in der Hacker Community schon sehr früh debattiert worden. Wir sind ja eigentlich in der zweiten Drohnendebatte. Das ging ja vor fünf Jahren schon mal los, als die Technik so billig wurde, dass plötzlich auch Zivilisten das einsetzen und gleichzeitig auch die Bewaffnung der Drohnen zunahm. Ich denke, das, sollen, das sollten wir thematisieren, denn eine Ächtung, wie wir bei anderen Waffen kennen, etwa bei ähm, biologischen Waffen, die ja weitgehend funktioniert, oder bei chemischen Waffen, die nicht so gut funktioniert, wird sicherlich auf Drohnen äh, so nicht übertragbar sein. Sowohl, also Kampfdrohnen schon gar nicht und Aufklärungsdrohnen wohl auch nicht. Ich habe jetzt, läuft doch noch eine ganze Weile, ähm, das Ende dieses Films fehlt, denn ähm, das ist sozusagen die Sicht der Drohne von der anderen Seite, die hat ja sozusagen äh, bei den Leuten, die ja auch alle ihre Handys dabei haben, auch nochmal eine Sicht von unten. Ich habe gestern mal mit Hilfe der anderen Hacker geguckt, was das eigentlich für eine Drohne ist. Man kriegt die bei Ebay so für 600 Euro. Phantom heißt die. Also eine von den typischen, recht preiswerten Modellen. Ähm, ich erwähne das nur deshalb, weil mir dieser Aspekt, dass es das eben auch eine zivile Technologie ist, die für viele Bereiche interessant ist, den kann man schlecht wegdiskutieren. Natürlich gibt es, wenn man sich, ach so, ja, also die hat es nicht geschafft. Also wenn man als aktives drohnen dann nicht stehen bleiben. Ähm, was würde ich sagen? Ich habe den Gedanken vergessen, der kommt aber wieder. Ähm, das ist natürlich eigentlich die, äh, das ist eine Reaper und die andere, ähm, das ist eine, eine Predator, sind eigentlich die, über die meistens debattiert wird, aber eigentlich aus meiner Sicht auch... Ähm seit äh, bekannt ist, wie so ein bisschen die Zahlen sind. Diese Dokumentation äh, Living Under Drones hat, denke ich, in der amerikanischen Öffentlichkeit sehr viel beigetragen. Ich denke, die sollte auch äh, vielleicht verlinkt werden zu der Veranstaltung. Mir ist natürlich sehr aufgefallen, dass die, bevor ich hier war und die Diskussionen gehört habe, dass die Links auf die Papiere doch eher ähm, weniger die Perspektive der Opfer einnimmt, sondern äh, schon eher die Täterperspektive widerspiegelt, also wenn man sich durchliest, welche Papiere ihr da so verlinkt habt. Insofern wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man beide Seiten sieht. Living Under drones ist halt auch in den USA gelaufen, weil da ist nicht nur die Studie, die ich auch für sehr gut halte, weil sie einfach mal in die betroffenen Regionen gegangen sind, sondern sie haben auch noch einen relativ emotionalen Film gemacht, was, glaube ich, für die Medienöffentlichkeit ein bisschen wichtiger ist als die Studie, die ja kaum jemand liest, auch relativ lang ist. Eine andere Sache ist, und ich will meine Informationen natürlich auch offenlegen, in den USA gab es eine ganze Menge Feuer-Requests, also das ist das amerikanische Informationsfreiheitsgesetz, wo ja einige Daten zu den äh, Drohnen offengelegt wurden und aus meiner Sicht hat es natürlich auch dazu beigetragen, dass gerade über die Reaper und die Predator mehr, nach, äh, mehr nachgedacht wird. Ja. Ich denke, das sind so ein bisschen die Schlagworte. Ich komme nachher mal darauf, ähm, was es noch daneben gibt, dann ich will so ein, bisschen zumindest, ähm, so ein bisschen öffnen. Es geht halt nicht nur immer um die äh, Drohnen mit den Hellfires oder mit den Brimstones, die haben ja noch andere Waffensysteme. Um, die Reaper, ich hatte es erwähnt, also es sind nicht nur Hellfire, sondern äh, seit neuestem können auch diese äh, MBDA Brimstone Missiles darauf ähm, äh, montiert werden. Äh, tatsächlich hat jetzt auch Großbritannien dafür eine Genehmigung. Es ist ja immer so, dass die amerikanischen Systeme ähm, im Prinzip von einer von Waffenbestückung äh, darauf angewiesen sind, dass auch die Amerikaner kooperieren. Da hatten es die Briten natürlich ein bisschen einfacher. Die Italiener etwa ähm, haben bisher so eine, so eine äh, Waffenbestückung äh, nicht erlaubt bekommen, weswegen die Italiener jetzt angekündigt haben, eigene Waffensysteme zu entwickeln, denn sie brauchen immer die Kooperation der Amerikaner. Also, ich habe immer so ein bisschen technische Perspektive natürlich darauf. Mhm. Wesentlich interessiert mich aber natürlich an diesem Waffensystem, äh, wie die Technik sich auf ethische Fragen auswirkt. Ähm, das scheint, also steht für mich im Mittelpunkt. In, also das ist für mich die entscheidende frage bei Drohnen. Ähm, ich habe jetzt mal eine Mitarbeiter, damit man mal eine vorstellung hat also, das ist aus dem museum und heute sehen die ein bisschen anders aus aber so sieht eine helfer ja aus wenn man sich mal vorstellt für eine von der größe haben denn nicht alle menschen hier mit waffen in, in kontakt gekommen dass man sich das mal vorstellen kann aber ich habe auch ähm, mal zusammengetragen welche welche techniken äh, da verbaut sind äh, man kann übrigens äh, die äh, technischen Spezifika auf den Seiten der Anbieter durchaus nachlesen das ist ja ein Werbeargument. Die Firmen, die die herstellen wollen, ja die Technik verkaufen und insofern ist auch bis auf ein paar Ausnahmen, die unter Geheimhaltung liegen, die Technik durchaus angegeben. Wir haben also Infrarot und so natürlich Nachtsicht heute und verschiedene optische Überwachungssysteme, die teilweise spezifiziert sind, teilweise nicht. Wir hatten das ja schon, dass es in der Regel von der Drohne aus eine bessere optische Auflösung gibt, denn Satelliten haben ja durch die atmosphärischen Störungen eine gewisse Maximalauflösung, die nicht Überschritten werden kann oder unterschritten, jemals wie man sind. Äh, bei den Drohnen ist das eigentlich eine Höhe, wo man äh, äh, ja, auf diese Atmosphärischen Störungen noch nicht so achten muss. Die sind im Wesentlichen wetterunabhängig, aber nicht äh, vollständig. Also, wir kommen gleich nochmal auf die Frage der Unfälle und der Flugstunden zu reden. Und die sind schon jetzt seit über zehn Jahren mit diesen Hellfire-Raketen bestückt, weil glaube ich, von der Bewertung her juristisch, aber auch äh, politisch, aber auch ethisch natürlich einen Unterschied macht zu den Überwachungsdrohnen. Also ähm, diese Systeme, die man sich so ansehen kann von den großen Herstellern, äh, die USA aber jetzt auch die Chinesen natürlich und die äh, Israelis, die da geht zumindest scheint mit der Trend, wenn man sich so anbiet, ansieht, was die anbieten zu äh, kombinierbaren Systemen, dass man eben die einerseits benutzen kann für die Länder, ähm, wie zum Beispiel die Bundesrepublik, die so ein Targeted Killing aus juristischen Gründen ja auch äh, öffentlich abnehmen, dass man es, also Dual Use quasi, wer welches Land bestücken kann und die Genehmigung bekommt, kann das ähm, Eben als Waffe benutzen und ansonsten als Überwachungsdrohne. Ähm, also es gibt da so einen, aus meiner Sicht jedenfalls so einen Trend zu. Ähm, eingesetzt haben wir schon gehabt in allen zeitgenössischen Kriegen, egal ob sie jetzt erklärt sind oder nicht erklärt sind. Ähm, also ich glaube auch die Dokumentation ist äh, heute wesentlich besser. Im Kosovo-Krieg hat man das erst. Ähm, hat man die eigentlich erst später erfahren und generell sind aus meiner Sicht die gesellschaftlichen Diskussionen eher nachgelagert. Also in den USA hat es sehr lange gedauert, bis es wirklich eine öffentliche Diskussion gab. Da waren schon sehr sehr viele Leute über diese Target, also fast 100, überhaupt eine öffentliche Debatte gab. Und wir haben ja eigentlich in der Bundesrepublik einen großen Vorteil. Also wir betreiben solche Waffen nicht bisher, also im Sinne von Kampfdrohnen. Und wir können natürlich Argumentationen, die in den USA bereits, äh, sowohl juristisch aber auch politisch und ethisch schon durchgespielt worden sind aufnehmen also das ist ja eigentlich ein Vorteil und also bis zu dem bis zu der äh, bis zu dem Euro oder Eurohawk Skandal über den ich ja jetzt nicht näher reden werde da könnte man auch eine Menge zu sagen aber darum geht es ja hier nicht äh, hat der Verteidigungsministerium aus sehr offensiv betont sie möchten diese Debatte führen ähm, denke das hat sich jetzt geändert. Insgesamt, also Wenn wir über die Reaper und Predator reden, also die, die, die Kampfdrohne zählt aber auch gleichzeitig für die israelischen, kommen wir mittlerweile natürlich auf viele Millionen Flugstunden. Dennoch ist natürlich die Quote der Abstürze oder der verloren gegangenen Systeme, nächstes Mal Abschüsse gibt es ja sehr wenig, ähm, äh, deutlich schlechter als in der, natürlich äh, in, im, im normalen zivilen Luftverkehr. Und die Implikationen daraus, äh, zu denen will ich noch mal kurz kommen, weil die Bisher ja noch nicht, noch nicht wirklich besprochen worden. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, ich lasse es jetzt mal weg. Ich hätte jetzt noch, aber ich lasse es mal weg. Aber vielleicht noch eine Sache, weil das vorhin kurz viel zu der Global Hawk ähm, und weil ich gerade diese zivile Luftfahrt ansprach. Bei, bei diesen Systemen ist es halt notwendig, dass man äh, in den zivilen Luftraum eingreift. Ist einfach mal eine, eine Notwendigkeit in Deutschland wurden zum Beispiel vorgesehen, in den USA ist es so ähnlich, dass man eben bestimmte Stützpunkte hat, die für den Notfall benutzt werden können, für diese ist eine Aufklärungsdrohne, die sehr lange in der Luft bleibt und eben so eine Heimatflughäfen. Und die Amerikaner lösen das auf eine einfache Weise, das ist auch lange bekannt, dass hier zu machen, die Sperren halt für, die, für die, aufsteigen und für für das Landen den Luftraum in diesem Umkreis. Sie haben aber natürlich in den USA auch sehr große äh, Sperrgebiete, wo nicht sehr stark eingreift. In Europa wären ja so eine temporäre Luftsperrung natürlich schwer zu machen. Das hat natürlich äh, Rückwirkung auf den zivilen Luftverkehr, weil die einzige Möglichkeit, wenn man das ernsthaft machen wollte, dass die solche Formen von Drohnen landen in Europa, wäre natürlich, dass man zivile Sicherheitsregeln, die äh, zivilen Raum durch die ICAO festgelegt werden, einschränkt. Bitte. Ich ja, äh, ich mich bewege. <lacht> Eine Verständnisfrage, warum muss man Luftraum sperren? soviel ich weiß, die Dame ist ja nicht bewaffnet. Ja, also ich, ähm, ich will mal so sagen, ich bin natürlich kein, kein Spezialist in den rechtlichen Fragen. Ich hatte natürlich in letzter Zeit sehr häufig die Gelegenheit, mir das erklären zu lassen, weil die Drohnenveranstaltung gerade in Berlin, da gibt es ja so einige. Ähm, da geht es einerseits um die Frage, wie man mit äh, Collisions umgeht, also mit, der, mit, den, mit den Ausweichmanövern, aber ich glaube, die, die Grundursache für die Probleme, die im Vergleich zu dem zivilen Luftverkehr bestehen, liegen natürlich in der Fernsteuerung und der Frage, ähm, wie man darauf vorbereitet ist, Falls diese verbindung abreißt und äh, da man äh, im zivilen luftraum bisher diese diese unbemannten äh, verkehrsflugzeuge wie sie jetzt mal nennen ja nicht äh, nicht zulässt kann man äh, durch die luftraumsperrung erreichen dass eben in diesem gewissen zeitraum gelandet und gestartet werden kann ähm, generell ist es so es gibt ja einige Anfragen an die Bundesregierung hier, auch rechtlicher Art. Da sind bisher sehr wenige Antworten. Bisher behandelt man unbemannte Flugzeuge rechtlich vergleichbar, also genau unter denselben Regeln der zivilen Luftsicherheit wie bemannte. Man hat da keine großen Ausnahmen für Militär und bisher ist das Paradigma auch, dass es keine Einschränkungen in der zivilen Luftfahrt geben soll, nur weil die Militärs da gerne mal fliegen würden. Und es wird natürlich, denke ich, in Zukunft die Frage sein, inwieweit das aufgewässert werden muss, oder sozusagen ja, ja. Zumindest teilweise Dank, eingeschränkt werden muss. Ich will, will weiteren Vertrag nicht aufhalten. Also technisch geht es und juristisch aber das beantwortet ist schon die Frage. Ja, ich glaube, der eine Vorfall in Kabul, der jetzt auch durch die Presse ging, wo eben diese mittelgroße Drohne, also eine verhältnismäßig kleine zu den Reapers, kollidiert ist beinahe mit, so einem, mit einem Verkehrsflugzeug, hat natürlich die, die Debatte, glaube ich, noch mal, noch mal verändert. Also derzeit haben wir in Deutschland rund 130 Luftraumsperrgebiete. Ständige. Und der Global Hawk wäre von Nordholz aus vermutlich dann auch über ein ständiges Luftraumsperrgebiet bis oberhalb der Luftverkehrsstraßen hätte da sich geschraubt. Und äh, da ist das Fliegen. Und zum Thema Luftraumsperrgebiete, das äh, mache ich drei Monate vor, melde ich das beim Amt für Flugsicherheit an und dann kriege ich das. Ähm, ich muss einfach vielleicht erklären, das Schrauben bedeutet einfach nur, dass man nicht wie ein Verkehrsflugzeug quasi so startet, sondern man, man geht in die Höhe, indem man so eine Art Spirale äh, fliegt, also nennen die Militärs äh, Schrauben. Natürlich gibt es hier auch Sperrgebiete, die sind auch ausgewiesen, wer so eine luftfahrtkarten mal gesehen hat, der findet die auch markiert. Äh, in Berlin also, gibt es zum Beispiel auch... Ähm, also, um, neben den diesen, sagen, militärischen Sperrgebieten auch Luftbeschränkungszonen, aber sie sind natürlich nicht vergleichbar mit dem, was die USA haben, schlicht auch, weil die natürlich größer sind, sehr viel mehr äh, militärische Sperrzonen haben und Europa schlicht äh, dünn, dünn, nicht so dünn besiedelt ist, klar. Also, in, für, für diese Eurohawk, Globalhawk hatten sie ja sechs Flughäfen, sind jetzt auch öffentliche worden, ähm, ausgemacht, von denen eben äh, manche Heimat. Häfen sind und eben Notfalllandehäfen. Gut, ich wollte darauf eigentlich jetzt nicht näher eingehen. Ja, okay. Ähm, ich will noch ein anderes System hinweisen, was eigentlich äh, ähm, nur mal einen anderen Aspekt der Technik zeigt. Also hier haben wir vor allen Dingen so ein äh, optisch bisher das beste System, das ist das Argus, das Real-Time Ground Surveillance Imaging System. Ich fand ganz das hübsch, dass sie daraus Argus gemacht haben. Auch Militärs haben ja offenbar ein bisschen Humor, wer sich mit der Mythologie ein bisschen beschäftigt. Naja. Hier sehen wir jetzt also vor allen Dingen in so eine optischen Aufklärungssysteme, die, die bisher so die besten sind. Also das ist so, eine, so ein Gigapen rundum. Und die haben aber auch gleichzeitig immer eine ähm, elektronische, also die können natürlich auch eine Signal Intelligence machen auch also in dem Bereich, dass die also helikopterartig fliegen, gibt es mehrere Anbieter. Also man hat immer so diese Reaper und Predator im Auge, aber es gibt durchaus andere Bauformen Bauform und diese sogenannten, in der Presse heißen die mal Heli-Drohnen, was sich immer so ein bisschen verniedlichend anhört. Die sind aus meiner Sicht bisher noch nicht bewaffnet, aber es gibt welche, wo man das plant, also wo die Anbieter eine Nachbewaffnung möglicherweise machen würden. Aber üblicherweise sind so Aufklärungsdrohnen. Und ich habe jetzt nochmal mal ähm, Bild, was ich warte immer so ein bisschen auf die Debatte, die wir vorhin hatten, der, nämlich die Frage, ja, äh, äh, weiß ich nicht, so Killerspiele, Videogame-Anmutung. Es ähm, gibt ja einige Aufnahmen, die in den amerikanischen Operatorszentralen gemacht wurden. Also die Militärs lassen ja ab und an äh, Fotografen und Fernsehteams da rein in sehr begrenzten Ummaß. Da, da ist dieses äh, Ausmaß, des, dieses Bild auch her. Aber für mich hat es also wenig diese Anmutung ähm, in, in diesem Sinne glaube auch und das entnimmt man ja auch den, den wenigen Informationen, die man von Operatoren, die auch Kampfeinsätze fliegen hat, dass das also keine unemotionale Sache ist. Also man ist natürlich weit weg von den Opfern und äh, von diesen Operatoren werden wohl die wenigsten jemals äh, ein pakistanisches Dorf gesehen haben oder ins Jemen, aber dennoch hat man durch die... Ähm, durch die T Sensore, Sensorikdaten, Telemetrie und so weiter, natürlich schon ein sehr klare Bild, auf was man da schießt. Also ich, dieses Argument zieht aus meiner Sicht nicht, das könnte man, aber gut, da kann man drüber debattieren. Ich selber würde als so eine Operator natürlich nicht arbeiten wollen, aber das ist natürlich auch immer eine ethische Frage für jeden selbst, ob er so macht oder ob man sich überhaupt an äh, militärischen Sachen beteiligt, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ich will ein bisschen was zur Autonomie sagen, aber ich will nichts wiederholen, sondern nur die Sachen sagen, die mir interessant erscheinen, die noch nicht erwähnt wurden. Wir wissen, dass es derzeit menschliche Operators gibt. Wir haben ja vorhin gehört, dass es gewisse akzeptable Zeitfenster gibt, in denen man auch mal die Verbindung verliert, aber Prozeduren dafür, was dann geschieht. Und zwar hat er aber nicht nur die Aufgabe, Ziel, Ziel, und den Abschluss vorzugeben und letztlich auch auszulösen, so es dann sein muss, sondern es ist eine kontinuierliche menschliche Kontrolle. Es ist nicht unbedingt furchtbar notwendig, auch Verkehrsflugzeuge, die Flugkapitäne haben, sind natürlich heute in der Lage, relativ autonom zu fliegen, aber die Regeln im zivilen Luftverkehr verbieten natürlich, dass man, dass man dort keinen Menschen hat. Für mich ist aber ein anderer Punkt aus technischer Hinsicht hier wichtig. Will man die Autonomiefrage daran debattieren, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ob ein Mensch mit den Fähigkeiten, die sein Gehirn nun mal hat, eigentlich in der Lage ist, die Menge an äh, Sensordaten, die da rausfällt, äh, sowohl optisch wie alle Sensordaten, die sehr mittlerweile mit der großen Datenstrom, der da vermittelt wird, überhaupt verarbeiten kann. Also was heißt, dass ein Teil der Entscheidungen, natürlich auch algorithmisch erfolgen und das wird in Zukunft natürlich zunehmen. Wir sind einfach als Menschen nur in der Lage, eine gewisse Menge Informationen zu verarbeiten und müssen uns helfen lassen durch diejenigen, die die Software schreiben und die, die diese Waffensysteme entwerfen. Insofern ist die Autonomie von dieser Hinsicht her für mich eine interessante Frage, inwieweit wir wirklich noch autonom entscheiden können. Ich denke, dass natürlich ein Computer in mancherlei Hinsicht schneller ist, kann natürlich mehr Sensordaten verarbeiten. Das könnte also durchaus auch eine positive Sache sein, die Autonomie zu erhöhen. Von der ethischen Sicht ist das natürlich eine ganz andere Frage. Also klar, aber ja, dieser, dieser technische Punkt, dass natürlich auch die Menge der Daten größer wird, das ist ja auch nicht nur was die Drohne selbst an, an Daten durch ihre Sensorik aufzeichnet und übermittelt, sondern natürlich auch Daten, die hinzukommen, die aus anderen Überwachungssystemen oder überhaupt anderen Informationssystemen dazukommen. Und letztlich wird sich der Mensch immer auch auf Teilhilfe des Computers und zwar in zunehmendem Maße verlassen müssen. Äh, zu dem anderen, äh, ja, äh, doch, ich muss so einen Punkt zu der Muster- Anomalieerkennung sagen. Ich meine, wer sich mal ein bisschen umtut, ähm, auf den Kriegstagungen, die sich immer so Tagungen für Wehrtechnik nennen oder so, die haben auch immer so lustige Euphemismen wie die Juristen. <lacht> äh, da sieht man natürlich sehr doll, wo äh, der Zug dahin geht. Ja. Einfach, da geht es um solche Fragen äh, wie Anomalieerkennung, damit meine ich so etwas muss dann Anomalieerkennung, zum Beispiel ruckartige Bewegungen oder äh, bestimmte äh, Flucht. Bewegungsmuster von Fahrzeugen und dergleichen. Und hier haben wir andere ethische Fragen, denn auch hier ist es natürlich so, wenn es solche Algorithmen gibt, und das ist heute relativ einfach möglich, ich habe mir kürzlich eins zeigen lassen, was so Taschendiebe und so was, also im zivilen Bereich. Ich habe sonst nicht so die Militärkontakte im zivilen Bereich. Da kann man also zum Beispiel ruckartige Bewegungen wie von Handtaschendieben schon sehr gut detektieren. Wenn man sich eben so ansieht, die sind ja in der Regel, also die Themen dieser Werttagung sind ja in der Regel öffentlich, dann sieht man natürlich sehr stark, dass es dahin geht. Und da stellen sich natürlich Fragen. Also, denn, wenn ein Algorithmus sozusagen den Operator darauf hinweist, dass hier also eine typische Bewegung ist sondern eine vorher als für den Kampf relevante ähm, Anomalie in der Bewegung dann wird es natürlich schwierig. Bei der Biometrie, was ich bisher gesehen habe, halte ich für relativ, also das klingt für mich sehr stark, noch Science Fiction, also einen Film gibt es das ja schon, die hängt damit zusammen, dass es nur gewisse biometrische Merkmale bei Personen gibt, die man auch aus einer Höhe erkennen kann. Also etwa Gesichtserkennung oder dergleichen ist sehr schwer möglich, wenn man dafür in der Regel einen, äh, zumindest halbwegs frontalen Zugriff und eine gute homogene Lichtsituation braucht. Und es sehr schwer ist, das so von schräg oben oder dergleichen zu machen. Aber der Trend könnte natürlich zu multimodalen Systemen hingehen, also dass man mehrere Merkmale eines Menschen aufzeichnet. Etwa der Gang eines Menschen, sowohl wenn er normal läuft, wie auf einer rent sind, sehr individuell. Ich halte aber diese biometrischen Verfahren, das sieht man auch auf den Tagungen bei der, bei, bei den, ähm, also äh, Wehrtechnik heißen sie immer, äh, wird bisher noch wenig besprochen. Ähm, äh, vielleicht mal in Zukunft, kann ich kann ich schwer sagen. Aber ich glaube so für die typischen, dass man jetzt so eine Gesichtserkennung und dergleichen macht, äh, halte ich es noch für technisch schwer möglich. Ähm, Letztlich, das ist noch ein Punkt, der mir wichtig erscheint, äh, wenn man über die Autonomie redet. Das wurde hier wenig angesprochen, weil das, glaube ich, keine völkerrechtliche Frage ist, sondern eher eine der Jurisdiktionen oder der militärischen Regeln in dem Land. Also in Amerika ist ja ein Teil oder ein großer Teil der Rules of Engagement für Drohnen bekannt. Nicht alle, ein paar sind geheim, aber es richtet sich natürlich auch sehr stark danach, wie diese, ich weiß nicht, wie die in Deutschland heißen, Einsatzregeln oder so. Ähm, ich hatte jetzt bloß den, den englischen äh, Terminus, die bestimmen natürlich auch sehr stark, wie diese Systeme eingesetzt werden dürfen. War ähm, das, glaube ich, ein bisschen jenseits äh, der, der völkerrechtlichen Regeln da ist ja jeder Staat auch autonom. Und dann ist, ich habe jetzt mal so ein Video mitgebracht, diese, die ganze Koordinierung und ähm, Ah, da komme ich gleich zu äh, Schwarmverhalten. Da komme ich gleich nochmal zu. Das ist auch in den ähm, in den den Wehrtechniktagungen jetzt deutlicher zu sehen, dass man also darüber spricht, wie äh, sich vor allem kleinere Drohnen, die auch nicht unbedingt, also zum Beispiel äh, äh, Kampfdrohnen, zuarbeiten, koordinieren können, besser untereinander äh, kommunizieren können und wie sie eventuell Sensordaten austauschen können, um eben ein verbessertes Lagebild zu haben. Diese, diese Aber ich will vorher, bevor ich zu diesem Schwarmverhalten nochmal komme, habe ich so ein Beispiel mitgebracht. Ähm, die Grundfrage, die glaube ich für jede Positionierung zu diesen Waffen gestellt oder die, die man beantworten muss, die sollte man wahrscheinlich ich lasse jetzt mal die Punkte weg, äh, die wir schon hatten. Ähm wir haben die oben drei alle angesprochen, aber der vierte Punkt scheint mir noch heute nicht so doll angesprochen zu sein, nämlich die Reaktionsschnelligkeit. Der Krieg ist ja dadurch gekennzeichnet, das sieht man im Irak sehr gut oder in Afghanistan, dass natürlich ein logistisch hoher Aufwand ist. Da müssen also sowohl also Gerät wie eben auch Menschen dahin transportiert werden, ist unglaublich aufwendig und eben nur zu einem gewissen Maß schnell. Weltnern uns ja nach der Mobilmachung, das war ja noch Bush, also bis es losging in Afghanistan, das zieht sich halt hin. Und diese Reaktionsschnelligkeit, die ändert natürlich auch die Taktiken im Krieg, wenn man sich jetzt mal auf diese militärische Logik einlassen will. Und die, dieser Punkt scheint äh, mir wichtig, wenn man, wenn man sich zu Drohnen positionieren will, dass es natürlich aufgrund der Geschwindigkeit, mit denen man eben die in Gang setzen kann, äh, Änderungen in der Taktik gibt. Ich denke, da ist die Hemmschwelle, äh, über die ja viel gesprochen wird, bei Drohnen niedriger. Aber ich habe noch ein paar mehr Punkte, die äh, ich da ansprechen will. Das wird mal weg. Ich fand es ganz lustig, dass du ziemlich genau das Argument brachtest. Also so der EC bringt, also diese, das ist eine Aussage von Thomas de Maizière, dass es eben eigentlich auch nur eine Weiterentwicklung sei vom Pfeil und Bogen. Ähm, der Bundestag kommt übrigens zu einer anderen Entscheidung, das ist mir, das ist mir wichtig, zu einer Bewertung. Und die sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist äh, Bundestagsdrucksache ähm, vom äh, Januar 2013. Aus den Einsatzerfahrungen der Bundeswehr wird deutlich, dass eine durchhaltefähige bewaffnete Aufklärung, Armed Overwatch, in heutigen und wahrscheinlichen Einsatzszenarien, als Schutz bei plötzlich auftretenden gravierenden Lageränderungen unbedingt erforderlich ist. Sicher. Außerdem werden durch diese Fähigkeit gegnerische Kräfte einer ständigen und für sie nicht prognostizierbaren Bedrohung ausgesetzt und in ihrem Handlungsspielraum eingeengt. Das heißt, die Tatsache, dass natürlich eine Form von Vorhin hat jemand Staatsterror gesagt, ist, äh, die sieht die Bundesregierung sehr wohl. Und das ist für mich natürlich eine qualitativ andere Sache. Natürlich äh, das Argument, dass ein, vielleicht ein Tiefflug äh, auch eine unglaublich abschreckende Wirkung haben kann und die Bevölkerung einschüchtert, mag alles sein. Aber ich denke, dass die äh, Verfügbarkeit von sehr viel mehr Drohnen und äh, die Reaktionsschnelligkeit dazu führt, dass es eben doch keine Waffe wie jeder andere ist und dass die Bundesregierung das zumindest anerkennt. Ähm, halte ich für einen guten Schritt, denn äh, das wird ja dazu führen, wie auch die Bundesregierung den Einsatz solcher Drohnen ähm, äh, letztlich in Zukunft bewerten wird. fand ich doch ganz interessant, denn zum Gegensatz zu dem, was de Maizière also gebetsmühenartig sagt, ist die Aussage der Bundesregierung aus meiner Sicht wesentlich klarer. Ähm, das hatte ich schon, die pakistanischen Nächte kann jedem nur empfehlen, dieses Living Under Drone äh, sich anzuschauen. Ähm, wir können uns halt wirklich schätzen, dass ähm, wenn wir nicht gerade nach Jemen oder Pakistan reisen, also uns das nicht droht, weil wir sozusagen als Freunde gelten, aber in dem, es wird doch sehr plastisch, wie sich das anfühlt. Und da sind auch diese Double-Tapping ganz gut beschrieben. Eine andere Sache ist die demokratische Kontrolle. Wenn die Regeln dafür in den USA sieht man es ja sehr gut, geheim sind. Das ist nun mal auch ein geheimtagendes Gremium. Auch die ähm, Kriterien, nachdem man auf die Targeted List kommt, sind geheim. Dann kann man natürlich eine demokratische Kontrolle nicht durchführen. Also noch anders als ähm, bei den ähm, Kontrollen, die wir so üblicherweise in parlamentarischen Kontrollgremien haben, die zwar auch geheimtagen, aber wo das Parlament ja noch irgendeine Form von Oberhoheit hat, ist bisher hier bei den, bei den Ländern, die Kampfdrohnen einsetzen. Ähm, also einsetzen im Sinne von Abschießen. Bisher demokratisch so nicht kontrolliert, wie wir Rechtsstaat ähm, in der Regel meinen, nämlich dass das Parlament irgendein Mitspracherecht hat. Ähm, das andere das hatte ich erwähnt: das Wettrüsten auf Kosten etablierter Sicherheitsstandards. Ich kann mir eigentlich technisch nicht vorstellen, dass man die Regeln, wie sie sich in den vielen Jahrzehnten im internationalen, auch sehr, sehr ausgebauten Luftverkehr etabliert haben, so halten können wird, wenn man militärische Drohnen in. Ähm, zivilen Gebieten, die zumindest westlicher Natur sind, also ein hohen Flugverkehr aufkommen hat, dann wird man diese etablierten Sicherheitsstandards in bestimmten Fällen einschränken müssen. Ähm, wir haben ja eine sehr geringe Quote von, von Abstürzen, weil sich einfach über die Jahrzehnte im zivilen Luftverkehr äh, sehr viele Standards herausgebildet haben. Also Man mag das manchmal für übertrieben halten, aber das ist ja eine sehr stark regulierte äh, Branche in all, auf allen Ebenen. Ähm, kann ich mir eigentlich so nicht vorstellen. Die Bundeswehr- ähm, Angehörige, mit denen ich also kürzlich darüber so debattiert habe, äh, ducken sich da auch mal so ein bisschen weg. Also, äh, klar, mag auch an der Eurohawk-Debatte liegen, die jetzt gerade eben aktuell ist. Da sollte man vielleicht im halben Jahr nochmal drüber sprechen. Ähm, über die Schwelle haben wir schon gesprochen, lasse ich jetzt mal weg. Und äh, die extreme Beschleunigung hatte ich betont, also zumindest ähm, ähm, im Sinne von, also wenn man jetzt so ein bisschen die die Geschichte von Kriegen ansieht. Also die Zeiten, wo irgendwie sich äh, nach wehren Wochen zwei Heere irgendwie gegenüberstehen, ist ja längst vorbei. Also dass die Zivilgesellschaft mit betroffen ist, ist ja klar. Aber diese extreme Beschleunigung ist, denke ich, nochmal äh, ein qualitativer Sprung. Ähm ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen die Informatikbereiche. Ich bin ja, ich komm, ich bin ja ein, Te ein Techie, also insofern interessiert mich natürlich auch, inwieweit ganz normale, zivile Forschung Drohnen relevant ist, sodass es hier natürlich auch eine gewisse Inter oder eine gegenseitige Verstärkung gibt. Also der, der Großteil der Basistechnologien von diesen Drohnen hat mit Militär in erster Linie gar nichts zu tun. Die sind andere Sprünge, technologische, die wir alle benutzen, die aber einfach dazu geführt haben, dass man sie in diese Waffensysteme integrieren kann. Und heute ist es eigentlich so, dass ein Großteil der, der Forschung, die man braucht, hat eigentlich mit dem Militär nicht unbedingt zu tun. Trotzdem gibt es natürlich, in Deutschland ist es insbesondere die Fraunhofer-Gesellschaft, also die ganz klar irgendwie, äh, irgendwie Kriegsforschung macht. Also auch auf diesen wehrtechnik ne, sieht man ja auch immer, wer das macht. Es gibt ja auch einige Universitäten, die haben keine Zivilklausel. Also, da gibt es natürlich eine Zusammenarbeit. Aber trotzdem ist die, sind die Techniken, die dort verbaut werden, die man aber braucht, ähm, nicht unbedingt militärischer Natur. Das ist also ein zweites Argument neben diesem mit der Tatsache, dass es eben Drohnen generell im Zivilen gut benutzt werden können, weil sie einfach viele Dinge praktisch wären und es wird auch kommen, Man wird jetzt auch ähm, äh, verkauft werden. Das ist einmal die, die Frage der autonomen Navigation, äh, da gibt es sehr viele Verfahren, da wird extrem viel geforscht, äh, das ist auch mal sehr interessant. Also, was sich Drohnenforscher im Zivilen so ausdenken, wie man autonom navigieren kann, etwa bei Ausfall des GPS oder Ausfall der Satellitenverbindung. Da gibt es natürlich heute viel mehr Möglichkeiten als noch vor zehn Jahren. Ähm eine kontextsensitive Datenanalyse, alle Techniken, die mit, der, mit dem Militär wenig zu tun haben oder Stichwort Big Data, aber auch generell natürlich der Preisverfall bei Regelungstechnik, bei äh, Prozessortechnik, bei Speichern. Das kommt natürlich auch alles äh, überhaupt erst der Möglichkeit entgegen, wie man äh, so eine Drohne heute bauen kann und wie man auch mit einer ordentlichen Datenkompression und natürlich auch einer ordentlichen Datenverschlüsselung äh, die vielen äh, Sensordaten auch zu dem Operator kriegt. Aus meiner Sicht ist bisher, also anders als wir da im Eingangsvortrag hatten, äh, kein Fall bekannt, dass jemand eine Drohne übernommen hätte, äh, durch Hacking, auch in dem, also äh, niemand hat wirklich den Iranern geglaubt, dass sie äh, die Steuerung der Drohne übernommen hätten, also die sie ja natürlich dann auch mit großem PR davor geführt hatten. Ähm, eine andere Frage ist natürlich die Jamming, also die, äh, die Möglichkeit, dass man versucht, die Verbindung zu einer Drohne absichtlich zu unterminieren. Ähm, das ist natürlich für den Satelliten schwierig, kann man sich vorstellen, weil also die Satellitenverbindung ist ja über der Drohne, aber natürlich solange die von der Bodenstation gesteuert wird, also die, die Übernahme erfolgt ja ab einer bestimmten Höhe, ähm, könnte man sich das vorstellen, in der Praxis denke ich, dass andere Abwehrmöglichkeiten wahrscheinlich vorgezogen werden. Als letzter Punkt habe ich natürlich noch die ganze Frage der Energieeffizienz, Antrieb, ja, Batterie, Versorgung, aber natürlich auch der Flugmanövrierung. Man muss halt nicht Rücksicht nehmen auf irgendeinen menschlichen Körper. Man kann also Flugmanöver fliegen, die ein Mensch nicht so gerne hätte. ist natürlich ein, ein Vorteil und da hat sich jetzt eine Menge getan, auch aus dieser zivilen Forschung. Da habe ich auch gleich nochmal ein Beispiel. Das ist, jetzt hier, das ist tatsächlich auch zivil. Also sind, hier sieht man mal diese Koordinierung. Ich habe leider keinen besseren Film. Also die hier steuert niemand mehr, sondern die, diese sechs, nee acht sind es, glaube ich. Diese Quadrocopter können sich selbst koordinieren. Also sie sind schon längst in der, in der Lage, die Positionen des anderen in der Echtzeit zu, zu berechnen. Dafür gibt es viele Beispiele. Auch sehr viele zivile Forschung in den USA, in der Regel mit einem militärischen Background, aber hier auch in Deutschland zivile Forschung. Man sieht ja mal, da fällt einer runter, macht aber nichts. Also ich glaube jedenfalls, dass welche das einer runterfällt. Also zum einen sich koordinieren, dass man gleichzeitig weiß sozusagen, dass man andere Formationen einnimmt, wenn, wenn einer ausfällt und dergleichen. Das ist natürlich alles hier so im preiswerten Bereich. Ich glaube auch, dass diese die, also diese kleineren Drohnen militärisch natürlich interessant werden. Also im polizeilichen Bereich ist das ja derzeit schon so oder an dem, an dem Beispiel in Istanbul hat man da glaube ich auch gesehen. Eine andere Frage sind die Zahlen, die äh, tatsächlich ja jetzt von der Regierung auch selbst veröffentlicht wurden. Ich will die mal nennen, weil wir ja die USA jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben. Wir sehen also, äh, dass doch Ganz im Gegensatz sozusagen zu der öffentlichen Meinung über Bush eigentlich erst mit der Obama-Regierung die Anzahl zugenommen hat. sind also die offiziellen Zahlen über die Drohnenangriffe. Keine Informationen näherer Art gibt es natürlich darüber, wie viele Menschen den jeweils zum Opfer fielen und wer die sind. Ich Kann mit dem Begriff Kombattanten ja mal wenig anfangen. Das ist ja so merkwürdiger. Aber gut. Was es natürlich gibt, sind die Afghan Warlocks. Wir halten uns ziemlich vergessen in der Geschichte das vor dem Collateral Murder Video was glaube ich auch so ein bisschen zeigt wie ähm, Operators also in dem Fall ja äh, von einem Hubschrauber aus denken also ist ja auch ziemlich erschreckende Beispiel, wahrscheinlich habt ihr alle Collateral Murder gesehen, aber interessanter sind eigentlich die Afghan Warfights, die den Einsatz der, ähm, der Drohnen in Afghanistan und Pakistan auch ganz gut gezeigt haben. Man konnte die allerdings sehr ja schwer selbst lesen, die sind halt voller militärischer Akronyme. Äh, dennoch haben sich ja doch einige Forscher die Mühe gemacht, die auch auszuwerten und insofern decken sich die offiziellen Zahlen, ähm, die, die die Amerikaner rausgeben auch damit. Ähm, diese Menschenrechtsorganisationen, äh, die ich jetzt annehme, die, die Zahlen veröffentlicht haben, haben übrigens den Einklang gemacht mit diesen Living Under Drone-Forschern. Die kommen auch auf ungefähr 3500 getötete Zivilisten. Bei den Menschenrechtsorganisationen gibt es auch noch eine Anzahl über Kinder. Ich habe die aber weggelassen, weil ich also ich sehe einfach keinen, also kann ich erkennen, wo die diese Informationen herhaben wollen. Also weiß nicht. Insofern habe ich die mal weggelassen. Also, wie viel Prozent davon Kinder sind, weiß man nicht. In den USA wird natürlich der Minderjährige sehr debattiert, der der Sohn von einem angeblichen Terrorverdächtigen war, weil der eben Amerikaner war und weil er minderjährig war. Das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum Obama überhaupt in seiner Rede das so stark thematisiert hat, denn da geht es ja immer nicht um diese 3500, sondern um die Amerikaner. Ich habe jetzt mal die Rede... Achso, ja, die Begründung liefert er in der Rede, die Begründung, also die Legitimität, über die wir auch vorhin sprachen. Er leitet die ab aus der überparteilichen übrigens Zustimmung des Kongresses zu den Kriegseinsätzen. Also daraus leitet sich sozusagen dieser, sicherlich nicht unbedingt rechtlich, aber von der Legitimität her der Anspruch her, so hat er selbst gesagt. Und die Zahlen sind auch vom US-Verteidigungsministerium, also die haben derzeit etwa 6000 Drohnen ganz unterschiedlicher Klassen, sind davon mehrere hundert genaue Zahlen sind nicht bekannt, Predator-Drohnen ähm, und geplant ist und hat sich auch nicht verändert nach der Grundsatzrede die Department of Defense, also Verteidigungsministerium Flotte auf etwa 8000 Drohnen zu erweitern die CIA hat allerdings eine eigene seit der Rede von Obama ist aber angekündigt, dass diese Drohnenflotte dem Department of also Pentagon unterstellt wird das ist nicht so ungewöhnlich, diese Rochaden in Amerika gibt es so alle 10, 20 Jahre, dass also die ähm, die Oberhoheit äh, verschoben wird, halte das für einen, ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Ich denke, das, die CIA ist so wenig zur Verantwortung zu ziehen, wie die Militärs für äh, die völkerrechtlich ja recht unumstritten, völkerrechtswidrigen Angriffe in äh, wie ist noch der juristische Terminus für wir haben keinen Krieg, nicht bewaffneten Konflikten. Äh. Äh, es gibt auch Angaben für die Ausgaben in der Dekade, da sind wir bei 37 Milliarden Dollar so ist es zumindest geplant. Also ob sie die realisieren, wird nochmal eine andere Frage sein. Die, in der Rede hat er auch noch ein paar, paar konkrete ähm, Angaben gemacht. Das ist das erste Mal, dass es ein State of the Union, also eine Rede an die Nationen gibt, die diese Problem aufgreift. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ein anderer Staatsführer, das bisher äh, auch so länglich, die kann man sich übrigens natürlich anhören, die hängt im Netz, auch die Amerikaner sind da schon ziemlich weit. Er kündigt die Neuausrichtung an. Allerdings bleiben die Befehlsstrukturen nach seinen Angaben gleich für the target Targeting Killing. Die sehen ja so aus, dass er äh, zusammen mit seinem äh, Koordinator äh, letztlich über jede einzelne von diesen äh, Tötungen entscheidet. Auch die Kriterien bleiben leider äh, geheim. Da wird sich also nichts ändern. Eine Forderung der Zivilgesellschaft in den USA ist ja, dass man wenigstens die Kriterien offenlegt, nachdem irgendjemand ähm, äh, ja, als Terrorist verdächtigt wird. Die Amerikaner haben allerdings eine Terrordefinition. Die ist lustigerweise also äh, die ist selbstbezüglich Terror ist wer. Naja. Äh, er kündigt an, dass neben dem der Frage der, von Afghanistan den was jetzt sozusagen als Krieg anerkannt ist, auch die unerkehrten Kriege in Pakistan, Jemen und Somalia fortgeführt werden. Er sagt in der Rede, dass es also notwendig sei, dass es also fortgeführt wird. Er wird aber nach seinen Angaben strengere Kriterien ähm, anlegen, an der Targeting-Killing, so, dass der Tod von Zivilisten in Zukunft so gut wie ausgeschlossen sein soll. Und ich hatte gesagt, die parallelen äh, Drohnenflotten, die sollen vollständig ins Pentagon äh, übergehen, was denke ich, nicht so, also auch rechtlich keinen großen Unterschied macht. Ähm, das lasse ich jetzt mal weg. Kann man, äh, wobei, also die Tat darauf kommt es, glaube nicht an, also einfach ich wusste nicht, dass ein Völkerrechter hier ist als ich <lacht> Der Punkt ist nur, die Senatsanhörung am 23. April, die kann man sich wirklich gerne mal anhören. Es ist durchaus so, dass sich nicht alle Völkerrechtler in diesem Wenn-Dann verlieren, auch in der Bundeswehr nicht. Es ist tatsächlich so, dass viele Völkerrechtler sehr klare Standpunkte einnehmen, obwohl die in der Jurisdiktion umstritten sind. Das ist bei, der, bei, den, bei den Angehörigen der Bundeswehr Universitäten durchaus verbreitet, dass man eine ähm, ne, ne starke juristische Meinung vertritt, die auch nicht immer nur die herrschende Meinung sein soll. Und hier sieht man das auch sehr gut. In der Anhörung sind eine ganze Menge äh, äh, ja, juristische Einschätzungen zu hören, die ist auch öffentlich und auch ein, also so ein Fragespiel, wie es im ähm, US-Senat üblich ist. Ähm, ich finde, dass man viele von den Argumentationen durchaus auch übertragen kann in die Debatte, wenn wir, wenn wir die in Europa oder in Deutschland mal führen, denn die Amerikaner sind einfach durch die durch die Macht des Faktischen und einfach die Tatsache, dass diese Kampfdrohnen nun mal benutzt werden, ein Stück weiter in der Debatte und ich denke, das kann man ruhig, da kann man ruhig einige Argumente aufnehmen, also wer sich das mal ansehen will, lohnt sich durchaus. Ähm, ich habe noch mal eine andere Angabe, die wenig bekannt ist. Man redet immer so sehr viel über äh, Amerika. Die Amerikaner sind aber nicht etwa die größten Exporteure, der größte Exporteur mit Abstand. Das ist immer noch Israel. Ich habe mal die Zahlen rausgesucht, weil Frost und Sullivan, was so eine Wirtschafts-Consulting-Firma ist, die sehr teure Berichte äh, verkaufen, so ein Bericht kann schon mal bei 100 äh, Dollar kosten oder auch schon mal über 1000 äh, Dollar. Äh, allerdings gibt es immer eine Berichterstattung über die, über die, ähm, die Frost und Sullivan-Berichte. Und das ist der aktuelle, der ist drei Wochen alt. Da haben sie also die, die Exporte mal ausgewertet. Israel exportiert seit 2006 ohne diesen neuen Vertragabschluss mit Indien, wird jetzt ein Großkunde, ungefähr in den letzten acht Jahren für 4,6 Milliarden Dollar. schwankt aber sehr von Jahr zu Jahr. Mehr als die Hälfte davon wird nach Europa verkauft, fand ich überraschend. Äh, insbesondere nach Großbritannien. Die haben ja das Watchkeeper-Programm, wo sie auch äh, eine Teilbewaffnung anstreben. Ansonsten sind die Kunden in Deutschland, also die größten in Europa, laut der Studie Deutschland, Polen, Niederlande und Spanien. Und als Wachstums-, fand ich auch so ein geilet Neusprecher, als Wachstumsmärkte, äh, sehen, äh, sieht Israel als, als Anbieter, äh, vor allen Dingen Afrika, die Pazifikregion und Südamerika vor. Es gibt aber heute auch schon Verkäufer dahin, äh, in, kleinem, in kleinem Umfang. Also, wer die Studie, wenn die mal liegt, ich hätte die gerne, die ist echt extrem teuer. Also, ich habe mich da mal registrieren lassen bei Frost und Sullivan, die hätte ich echt gern. Aber das war mir dann doch das Geld nicht wert. Also, wenn die mal liegt, bitte darum, die mir zuzuschicken, falls sie jemand hat. Okay. Ich werde zu China nicht viel sagen. Wir hatten das vorhin schon, die kommende Wirtschaftsmacht dafür. Und ich fand auch, dass die extrem ähnlich aussieht. Also, die haben sogar, also, die haben ein Modell, was aussieht wie die Reaper und eins, was wie der Predator aussieht. Also, das ist sehr ähnlich. Aber die haben, warte, ganz hübsch fand, ähm, äh, auch schon diese Heli-Drohnen, äh, aber in kleinerem, also die sehen, auch, die sehen fast ein bisschen wie Spielzeuge aus. Also, naja, ich werde über China jetzt nicht so sehr viel sagen. Äh, ich will zum Schluss kommen und ich möchte natürlich ein paar absolute Minimalforderungen äh, formulieren. Ich will das auch ganz klar sagen, also wenn sich die Piratenpartei nicht entschließt, zumindest zu, zu ein paar Minimalforderungen zu kommen, die wenigstens nicht hinter dem zurückbleiben, was die Linken und die Grünen sich oder was nicht weiter hinter zurückschreien werden, natürlich sehr enttäuschend für den CCC, wir haben ja darüber recht viel geredet, also wie sich, wie sich alle Parteien in Deutschland irgendwie positionieren. Ähm, das fänden wir natürlich schade, wenn das nicht so käme, aber ich weiß natürlich, dass die Prozesse, wie man zu einem Beschluss kommt und so weiter, nicht so einfach ist. Aber ich glaube, es gibt ein paar Minimalforderungen. Das Erste ist, ähm, ich hätte gerne ein weltweites Verbot des drohnen einsatzes Damit meine ich aller Art im zivilen und militärischen Bereich. Also ich äh, bin für verpflichtende Identifikatoren. Äh, man muss sehen, dass die technische Entwicklung, die ja äh, fortschreitet, auch der irgendwie gearteten Kontrolle dieser Waffentechnologien, aber auch der Aufklärungsdrohnen, aber auch der kleinen Drohnen, also ich meine, wir reden ja letztlich auch im zivilen Bereich über meinen Nachbarvoyeur, ähm, zwingend diese Identifikatoren zulassen müssen. Und ich bin schwer dafür, dass man schlechten Abschusserlaubnis für jede nicht getagte Drohne oder äh, also schlicht die schlichte Identifikatoren, die man vorschreibt, nicht hat, ähm, zulässt. Das würde, glaube ich, äh, den Missbrauch einschränken. Ähm, ja, bitte. Also neben der Forderung übrigens, dass ich gegen diese Kampfdrohnen bin. Äh. Abschlusserlaubnis für wen? Mich, alle? Nicht okay. identifiziert? Kann vom Himmel. Ist ja so schwer nicht, wir machen da ja schon Tests. Okay, danke. Also, also die Forderung ist nicht neu und ich habe die mir auch nicht ausgedacht, aber ich habe natürlich letzt, also letztlich mal die Gelegenheit gehabt, das auch mit Militärangehörigen zu debattieren. Soweit ich von der Bundeswehr weiß, also von den, von den Vertretern der Bundeswehr, die bei diesen Veranstaltungen waren, ist es durchaus so, dass das mit den Identifikatoren auf Zustimmung stößt. Und die Frage, wenn man mal ein Drohnensystem hätte, was nicht äh, sozusagen die eigene Mission und den Eigentümern nicht klar machen, das wird natürlich kommen in Zukunft. Ähm, wie geht man damit um? Das hat durchaus bei den Bundeswehrangehörigen äh, ja, auf eine Ohren gestoßen. Und andere ist ein Blackbox-Recorder, natürlich nicht in der Weise, wie man es vielleicht bei, äh, bei, bei Flugzeugen, also Verkehrsflugzeugen kennt, die Passagiere transportieren, aber ich denke, Blackbox-Systeme wären äh, heute möglich und auch in einer etwas kleineren Formen, bei, bei kleineren Drohnen auch kein, kein Ding der Unmöglichkeit mehr, aus meiner Sicht. Okay, das, also, wie gesagt, ich betrachte das als eine Minimalanforderung, die man, glaube ich, an diese inhumanen Waffensysteme stellen sollte. Also natürlich, ich wäre sie gerne los, mir ist aber klar, dass eine Ächtung äh, ein sehr weiter Weg ist. Ja. Also, ich finde das auch eine gute Idee, aber wie sollen diese Identifikatoren konkret aussehen, dass ich und du ähm, sehen können, wenn die Ding, das Ding da in 10.000 Meter Höhe fliegt, äh, keine Ahnung, Leben gehört ja. also das also das Es gibt Problem. dafür ein paar technische Vorschläge. Ich wollte daraus, wollte jetzt eigentlich nicht unbedingt ins Detail gehen. Man könnte natürliche ein Trägersignal benutzen, also um Identifikatoren zu machen. Also ja. ehrlich gesagt, ist mir die technische Umsetzung, soweit sie. Äh, gewissen Minimalstand entspricht, relativ egal. Ich würde das schon orientieren an der zivilen Luftfahrt, die ja auch so eine Identifikatoren hat. Letztlich, also die konkrete Form, ich könnte mir vorstellen, dass das Unterschiede macht, zum Beispiel zwischen großen Aufklärungsdrohnen oder Kampfdrohnen und zivilbenutzten Drohnen, diese kleine Zeug. Ja, da... Würde man sicherlich andere Systeme einbauen. Für mich ist die Pflicht wichtig, weniger die, die technische Umsetzung. Aber orientieren würde ich, mich bei den, ähm, würde ich mich schon einfach an der zivilen Luftfahrt, zumindest bei eben größere Drohnen, also so ab 100 Kilo. Ja. Soll ich jetzt mal der ein Teil machen? Ähm, ist der Vortrag jetzt fertig? Dann machen wir jetzt Diskussion. Ich habe noch ein paar kleinere Punkte, wenn ich darf. Ähm. Okay, also machen wir den Vortrag erst fertig und dann machen wir die Diskussionsrunde. Ich, macht das jetzt auch ganz schnell. Okay. ich wollte nur sagen, es gibt in Amerika, anders als es vorhin so rüberkam, einen ziemlich großen... Äh Jetzt glaube ich auch durch diese Prison-Veröffentlichungen relativ großen Widerstand. Man muss sich schon klar machen, dass die Prison-Daten auch für die Target and Killing benutzt wurden. Insofern gibt es dann natürlich jetzt so ein bisschen eine Überschneidung der Debatten. Ähm, das ist, ich habe leider kein besseres Bild. Ähm, das liegt daran, dass der Künstler, der diese Bilder gemacht hat und in New York aufgehangen hat, äh, der ist mittlerweile verhaftet worden äh, wegen äh, äh, nationaler Sicherheit unterminiert. So. Also man hat, der hat einfach also eine angeblichen Drohnenkampagnen im Namen des New York Police Department in New York aufgehängt. Einfach um natürlich etwa kurz nach der Veröffentlichung von Living Under Drone das hat ihn auch inspiriert. Also Er wollte sozusagen klar machen was das eigentlich für eine Bevölkerung bedeutet, wenn man unter diesen Drohnen lebt. Ich finde, er hat das auf eine sehr intelligente Art gemacht. Leider ist das für ihn persönlich nicht so gut aussehen. Also er, er wird bedroht mit schlimmen Haftstrafen. Also ich wollte nur sagen, dass es, es natürlich gibt und das ist jetzt, jetzt hier auch Teil der Kampagne gegen die äh, Killer-Robots äh, sein wird. Ähm, ich wollte eigentlich noch was sagen zu äh, dem Wettrüsten bei, bei der Abwehr. Also abschießen kann man sie ja, das muss ich jetzt mal weglassen. Obwohl diese Laserabwehrsysteme sind auch ziemlich spannend. Äh, egal. Ich habe jetzt noch ein Beispiel, wollte ich euch mal zeigen, weil äh, ich glaube, man macht sich nicht klar, ähm, was manöbrierfähigkeit heute bedeutet und ich habe das mal mitgebracht, das ist eins von vielen Projekten, das ist so ein Nanocopter. Wenn man sich vorstellen kann, wie die heute navigieren, die zeigen das gleich mal und ich fand das eigentlich ganz schön, dass man sich das vorstellen kann, weil ich nämlich glaube, dass der Trend zur Miniaturisierung eher zunehmen wird, weil es kostet einfach nichts, das ist also ein paar Euro. Und jetzt guckt euch mal zu sagen an, das ist halt nicht mehr so richtig vergleichbar mit ähm, Flugsystemen, die man sonst so kennt. Die haben einfach, ich mache euch mal den Ton an, hört ihr immer diese äh, fiese Geräusche. Also es ist halt nicht so richtig vergleichbar mit dem, was man heute an Fluggeräten hat, weil einfach natürlich äh, andere Möglichkeiten bestehen, aufgrund schon von ähm, äh, Gewicht und so weiter. Das ich den dann komme so bin der Zwille. <lacht> Also das Problem bei diesem Ding besteht darin, dass es also deutlich zu laut ist, man hört es, also kann man kann sich schlecht unter dem Tisch verstecken, aber ich fand also die Beweglichkeit, fand ich, fand ich schon... Glaub, also äh, generell, äh, wenn man so bei Boston Dynamics oder so guckt, den, den führenden Forschern, sieht man natürlich, dass in diesem ganzen Bereich der autonomen äh, oder halbautonomen oder auch, auch Landsysteme, da passiert einfach gerade eine Menge. Ist auch ganz hübsch. auch die Möglichkeit, sich auszutarieren. Das hat schon enorm zugenommen. Also wenn ich mich daran erinnere, wir hatten vor, ich glaube, es ist jetzt fünf Jahre her, die erste Motodrone, also da war eine ccc na Veranstaltung, wo verschiedene Drohnenteams so Parcours äh, äh, geflogen sind, also dass man einfach, äh, dass man mal eine, eine bestimmte, mit diesen kleinen Drohnen Routen fliegen kann und so weiter. Ähm, da hat sich schon eine Menge getan. Also, damals hat das kein Team geschafft, äh, aber da ist in vier, fünf Jahren einfach so viel passiert. Klar, und das ist natürlich heute alles preiswerte. Ich lasse es jetzt mal weg, das ist noch länger. Ihr könnt es ja runterladen oder verlinken. Also, es lohnt sich aus meiner Sicht. Äh, die haben auch schon eine ordentliche Sensorik da eingebaut, denkt man ja nicht. Äh, ach, so, gut, der das ist jetzt aber echt meine letzte Folie, oder? Ich wollte, ähm, also, <lacht> das Buch von Daniel Suhr gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Kill this session. Ähm, ähm, möchte ich eigentlich empfehlen. Das ist äh, in manchen Punkten technisch vielleicht ein bisschen fragwürdig, also ich habe manchmal beim Lesen, was man übrigens so in der Nacht wegliest, also das ist nicht unbedingt hohe äh, Literatur, sondern eher auch Unterhaltung, Thriller. Ein äh, bisschen den Drehbuch geschrieben. Er lohnt sich durchaus, weil er so ein paar Punkte bringt, die klar machen, wohin es bei der Drohnenentwicklung geht und das ist natürlich auch ähm, eine ganz andere Form von asymmetrischen Schlachten geben kann. Also in diesem Szenario, ohne dass ich viel spoilen will, ist es so, dass es also geht um kleine Drohnen und die schießen auch mit kleinen Waffen und keine, keine großen. Aber dadurch, dass sie sich in Schwärmen zusammentun, sind sie sehr effektiv. Also es lohnt sich, ich wollte es euch empfehlen zu lesen, die ist sich so in einer Nacht weg und gibt es gibt's auf Deutsch. Und dann höre ich jetzt erstmal auf und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. <lacht> Okay, die Diskussion ist eröffnet. Ich wollte gerade erzählen, der Henrik hier hat so etwas so Ähnliches als Spielzeug. Das ist bei uns ist bei uns schon im Wohnzimmer rumgeflogen und jetzt ärgert er sich, dass er es nicht mitgebracht hat. Das das, das ich ja, Diskussionsbeiträge bitte und Fragen. Ich kann ja mit ja, danke erstmal für den Vortrag, fand ich richtig gut. Übrigens auch die Forderungen, äh, die wir morgen berücksichtigen sollten, ähm, um das Ganze mal zu entmystifizieren. Also ähm, es gibt die Möglichkeiten, Technisches umzusetzen, da gibt es verschiedene Wege. Ähm, das Ganze geht einfach nur über eine mögliche Signalerkennung. Das heißt jetzt nicht, dass wir da wortwörtlich Nummernschilder haben, die ja auch schwer zu erkennen sind. Und die Abschüsse Aber ich, ich niemand behauptet, oder? Nee, aber ich habe es mir jetzt gerade so vorgestellt, dass es vielleicht so eine Erkennung, so Autoschilder ist, die erste Assoziation, die man da vielleicht hat. Aber ähm, genau, ähm, ich fand, dass wichtige Punkte vorgekommen sind äh, bezüglich demokratischer Kontrolle in allen drei Vorträgen und möchte dann noch mal kurz was zusammenfassen. Das eine betrifft die Wahrnehmungsschwelle, das ist die mediale Aufmerksamkeit, die wir als Bürger dann eben nicht mehr so haben, wenn ein bewaffneter Konflikt, um diesen Neusprech zu verwenden, äh, irgendwo stattfindet unter Einsatz von Drohnen eben hauptsächlich, das heißt, was... was äh wir in den Medien nicht so mitbekommen und das wahrscheinlich auch in dünn besiedelten Gebieten in dem entsprechenden Land, wo das umgesetzt werden würde, auch nicht so auf die Aufmerksamkeit stoßen würde, die es vielleicht verdient. Der andere Punkt wäre eben ganz klar, was noch nicht gesagt wurde, welche Bedeutung das Ganze für die Mandatierung von Kampfeinsätzen hat. Ab wann ist es eigentlich nötig, von Bundeswehr einsetzen zu sprechen, wann greift der Parlamentsvorbehalt ähm, und äh, immer, sagt der Völkerrechtler. Die Frage ist, ähm, inwiefern, ähm, das kannst du auch gleich beantworten, äh, würde so ein komplett remote gesteuerter Drohnenangriff äh, unter einen Parlamentsvorbehalt fallen? Also in Deutschland. Genau. In Deutschland. Okay. In Deutschland, genau. Ähm, in anderen Ländern haben wir ja sowieso nicht so wirklich Parlamentsvorbehalte. Und der andere Demokratie-Problematik äh, ist selbstverständlich die Geheimhaltung. Also das nur nochmal, um zusammenzufassen, weil das alles Themen sind, die wichtig äh, sind, um eine Position dann dazu zu fassen. Dazu? Dazu, Philipp? Oder? Vielleicht noch der Philipp? Und dann äh, antwortest du dann? Nein, nein, nein, nein, um Gottes Willen, ich nehme Sie das überhaupt nicht übel, weil ich die Sprache ja selbst ulkig finde in weiten Teilen. Und äh, ja, sie macht es uns nun mal teilweise leichter, dann äh, einfach nicht auf langwierige Definitionen zurückgreifen zu müssen, sondern wir wissen einfach genau, was wir dann untereinander meinen. Ähm, nur zu der Kennzeichnung auch nochmal, weil ich die, äh, die Idee gut finde und wichtig finde und das äh, vielleicht vorhin nicht ganz durchkam, es gibt diese Kennzeichnung. Kennzeichnungspflicht ohnehin schon. Also zumindest für Streitkräfte, für militärische Luftfahrzeuge, die von Streitkräften eingesetzt werden, gibt es diese Kennzeichnungspflicht die, wie sie eingehalten wird, steht auf einem anderen Blatt. Ich kann mich da immer nur, ich muss das auch dazu sagen, immer wieder, ich kann mich nicht auf die Durchsetzung des Rechts irgendwie berufen, ich kann nur das Recht darstellen, so wie es momentan besteht mhm, und da gibt nee. es eben auch die Pflicht, die gilt auch für unbemannte Flugzeuge, militärische Luftfahrzeuge zu kennzeichnen mit einer Landesflagge oder einer Bündnisflagge. Und Zivile? Zivile, ähm, bei zivilen Luftfahrzeugen, das regelt sich, wie du schon gesagt hast, nach äh, den Chicagoer-Regeln und ICAO, ähm, meines Wissens müssten die wohl auch gekennzeichnet, äh, klar gekennzeichnet ja, sein ja. als Verkehrsflugzeuge, aber bei kleineren Drohnen, die sich dann im Modellbereich, in der Modellgröße bewegen, da haben wir hier in Deutschland natürlich noch äh, eine ganz unklare Rechtslage, weil sich das alles, was es da gibt an Recht, bezieht sich auf Modellflug und ist somit halt nicht anwendbar auf das, ja. was wir jetzt an neuen äh, Geräten da so erwarten haben. Ich würde dazu so eine kurze Bemerkung gerne machen. Ähm noch wenn es nochmal diesen Bereich der Ächtung äh, angeht, für mich sind die Identifikatoren auch ein Mittel, um eine zumindest Teilächtung, die ich in naher Zukunft anstreben würde, also die ich auch für realistisch halte, durchzusetzen. Denn zu den Identifikatoren zählt für mich genau diese Abschlusserlaubnis. Das ist ja so, Waffenechtungen sind ja unterschiedlich wirksam in der, in der Geschichte gewesen. Ja. Das hat auch damit mit dem Grad ihrer Inhumanität zu tun. Ja. Das wird ja anders gesehen bei Biowaffen, Atomwaffen oder, oder Chemiewaffen. Aber es gibt ja tatsächlich einige Ächtungen von Waffen, also anders jetzt als bei Antipersonenminen oder bei Chemiewaffen, die einfach faktisch immer noch benutzt werden, meistens von Diktatoren. Es gibt ja einige, da hat es tatsächlich gezogen. Ein Beispiel dafür wäre, zu meinem Erstaunen, hat mir übrigens ein Bundeswehrgeneral neulich erzählt, sind Blendwaffen. Blindwaffen, die ja zur Erblindung der Gegner führen, sind tatsächlich, also sie werden auch, sind auch nicht mehr im Einsatz. Ja, das finde ich natürlich erstaunlich, obwohl die jetzt auch nicht so viel inhumaner sind als. Hm. Und für mich wäre die Möglichkeit, eine Ächtung durchzusetzen mit dieser Abschusserlaubnis, natürlich das erste Mal eine Möglichkeit, das durchzusetzen. Da bin ich einfach echt pragmatisch und vor allen Dingen, ich, ich denke da einfach an die Hackerspiele von morgen. Also und auch an den zivilen Bereich muss ich ganz ehrlich mal sagen, denn das wird ja sich nicht auf Militär beschränken. Äh, ihr müsst das Ding, also mehr als hingeh geht jetzt auch nicht, ihr müsst müsste weitergehen. Ja, okay. Das nein, Fall 1 2, 3, Ja, 1 2. Ja, ja, genau. Ja. Besonders dann, wenn es an die Ingenieure geht, ne? Also, Scherz beiseite. <lacht> Ich habe mal eine grundsätzliche Frage zu dem ganzen Vortrag. Ächtung auf Einsatz als Waffensysteme oder allgemein? Weil ähm ich glaube, dass auch dieses Poster, was hier eben gezeigt worden ist mit New York, auch die Diskussion in den USA unvollständig nur wiedergibt. Denn in den USA gibt es unterdessen 36.000 Drohnen per Ende des Jahres 2012, die im zivilen Bereich über den USA von unzähligen bis runter zu County, Sheriff und Deputy, also County Sheriff's, eingesetzt werden Drohnensysteme aller verschiedensten Klassen, die für okay, verschiedenste die auch die Grenzen haben. Äh, Nein, im Land selber ja, auch. auch Überwachung von Strahl, die werden unterdessen zur Überwachung der Geschwindigkeit werden Drohnen eingesetzt auf Highways und so weiter. Und da hat es schon eklatante Unfälle gegeben. Also ich wollte jetzt eigentlich darauf ja auch gar nicht weiter eingehen darüber was erzählen. Ich wollte fragen, ob das auch diese, sagen wir mal im zivilen oder im inneren Bereich einzusetzenden Drohnen geht. Und ob hier heute noch ein Vortrag, überhaupt noch ein Vortrag vorgesehen ist, was hier über uns stattfindet. Weil ich sehe die eigentliche akute Bedrohung für mich, um egoistisch mich nur auszudrücken, aus dem, was der Staat und andere über mir mit den Drohnen anstellen, viel größer als ein paar Drohnen, die in der Welt rumfliegen und Bomben fallen lassen, worauf ich eh keinen Einfluss habe, weil die Bomben sowieso von Flugzeugen sonst runterfallen würden, was teurer wäre wahrscheinlich. Also es ist nur mal die Frage darauf, ob diese Thematik noch angesprochen wird. hier. Oh, finde ich sehr zynisch zu sagen, mich selbst, äh, nee, möchte ich eigentlich nicht kommentieren. Also weil mich, also natürlich interessieren, also ich habe nichts zu tun mit diesen pakistanischen Menschen, aber die finde ich im Zweifel wichtiger als mein Gefühl, ähm, hier selbst, nee, möchte ich eigentlich nicht weiter kommentieren. Aber Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Vermutlich, ja so die nächste äh, der nächste ist okay. Ja gut dann äh, es ist aber heute schon mehrfach genannt worden also wir reden hier wenn wir darüber reden dass die bundesbahn äh, sprayer überwachen möchte und andere dinge da reden wir über den bereich mikrodrohnen mini drohnen die im spielzeugbereich laufen das heißt der bediener muss sie äh, die ganze zeit sehen können maximal 500 meter weit weg und darf maximal 30 meter hoch alles was darüber hinaus betrieben wird auch predator und so weiter da bewegen wir uns im luftraum und dafür bräuchten wir dann die entsprechenden Luftraumsperrgebiete. die sind übrigens für jeden öffentlich einsehbar als Notem, Notis to Airmen äh, bei jedem Flughafen. Das heißt, es ist eigentlich relativ einfach nachzuvollziehen, wenn tatsächlich einer eine große Drohne fliegen möchte, um mich zu überwachen. Äh, das äh, muss im Luftraum angegeben sein, das könnte man entsprechend einfach nachvollziehen. Das andere, was ich mit Vorsicht genießen würde, wäre Drohnen abzulegen mit der Begründung, dass da relativ viele gezielte Tötungen mit durchgeführt werden, weil das nur ein gewisser Prozentsatz der Tötungen ist, die tatsächlich durchgeführt werden. Also da würden auch lass es 10, 15 Prozent sein, die mit Drohnen getötet werden und der Rest wird mit Spezialkräften äh, normalen Flugzeugen und anderen geboren. Ja, ja klar. Also, ist, ist schon richtig, also, aber das ist natürlich das ist tatsächlich eine Frage der Haltung. Es ist mir schon klar, dass wir da einen prinzipiellen Unterschied haben. Ähm, zu, der, äh, zu der Sache mit dem Luftraum. Ich halte das durchaus für, für möglich, dass auch größere Drohnensysteme, äh, die semi-autonom fliegen, also tatsächlich auch eine Fernsteuerung haben, im zivilen Bereich möglich werden, äh, vor allen Dingen im Transportsektor. Klar, heute ist es viel Kleinkram und äh, das wird sicherlich von der militärischen Seite interessanter werden, mit kleineren Drohnen umzugehen, aber andersrum auch. Weil ich glaube, so im Transportbereich ist es durchaus vorstellbar, dass es auch schwerere und eben wie Luftverkehrszeuge behandelbare Drohnen geben wird im zivilen Bereich. Für mich ist ja der Punkt an diesen, an diesen militärischen Waffensystemen dass diese Entwicklung im zivilen Bereich viele Behandlungen für mich anders machen als bei anderen Waffensystemen. Einfach weil äh, interessant wird für viele wirtschaftliche, zivile Bereiche. Und das hat man halt normalerweise bei Waffensystemen nicht. Das war ja nur mein Punkt, den ich machen wollte. Klar, heute sind alle diese Kleinzeug, das kann ich einfach losfliegen, das muss ich immer sehen. Theoretisch muss ich das sehen. Also praktisch heute auch schon anders geht. Gut. Aber warum sollen nicht auch zivile Drohnen deutlich größer werden und ähm, eher so im Transportbereich oder so weiter das kann ja durchaus sein, das halte ich sogar für realistisch. Also, und andersrum genauso ist eben die Militär ist doch viel mehr kleiner. Also das liegt vielleicht hier dran. Ja. Also sollte ihr mal lesen. Ich sehe so Zwei Punkte, die ich immer sehr kritisch in der ganzen Debatte finde. Das geht halt bei beiden irgendwie um militärische Einsätze von bewaffneten Drohnensystemen. Das eine ist, ähm, deswegen, ich dachte fast, du kaumst da drauf mit deiner, äh, hast du Echtzeit oder so gesagt oder Reaktionsgeschwindigkeit? Ähm, das Problem ist einfach die Signallaufzeit, die das, äh, die Sensordaten von der Drohne bis zum Piloten brauchen. Der fällt dann eine Entscheidung, gibt irgendeinen Befehl, der geht zurück. Das heißt, da habe ich Signallaufzeiten, ich habe mal was gelesen, so ähm, eine Roundtrip-Time ist irgendwie sowas um vier Sekunden für die Afghanistan-Einsätze von den USA. Das heißt, ich habe dann relativ lange oder große Latency. So, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mit einem anderen System vor Ort oder eben mit meiner Drohne, wo ich ganz nah dran sitze, vielleicht selben Bautyps, dann habe ich einen riesen Vorteil, weil ich einfach schneller reagieren kann. Und so ein erster Schritt wäre, ich meine Drohne wird angegriffen, dass ich sage, okay, dann kann die Drohne ja vielleicht autonom zumindest über den Einsatz von Gegenmaßnahmen entscheiden. Was ich sagen Will. Meine Befürchtung ist, dass wenn wir mit bewaffneten Drohensystemen ankommen, dass wir zwangsläufig irgendwann zu dem autonomen Einsatz der Waffensysteme kommen, weil es eben den Vorteil bietet, weil ich immer, oder ich muss die Piloten wieder näher dran bringen. An die. Das ist so der eine Punkt, wo mich deine Einschätzung irgendwie interessieren würde und das andere mit der Kennzeichnungspflicht. Ähm, ich glaube, das spricht auch ein ganz, ganz wichtiges Problem an, dieses Attributionsproblem, was wir sowieso haben ähm, äh, im, in der Konfliktdomäne Cyberspace oder wie man sie nennen soll. Äh, Entschuldigung, ich wollte jetzt nichts... Äh, äh, nein, aber das, äh, das Problem, dass ich eben, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Drohne äh, elektronisch angreife, du hast gesagt, es gibt jetzt noch keine Berichte, dass es irgendwie passiert ist, dass jemand eine Drohne übernommen hat oder sowas in der Art ähm, oder ich sabotiere sie vielleicht auch einfach nur so oder was auch immer, dass ich dann äh, äh, vermutlich kaum oder nur sehr, sehr schwer feststellen kann, wer ist dahinter. Vielleicht kriege ich noch raus, irgendeinen Sender, der da rumstand, war es, aber war es der, also wer saß da am Ende hinter? Ähm wenn das Ding irgendwie runterplumpst und da ist irgendwie eine Fahne drauf, dann ist das zumindest schon mal gut, dann weiß man vielleicht, von welchem Flughafen das Ding gestartet ist. Aber ich weiß halt nicht, wer sie potenziell hat zum Absturz bringen lassen, wer potenziell vielleicht den Einsatz der Waffensysteme ausgelöst hat, weil eben da diese Funkstrecke dazwischen ist. Oder ich sage sogar, mir ist da irgendwas Dummes passiert, was vielleicht völkerrechtlich doch nicht so okay war, dann sage ich einfach, jemand anders hätte die Drohne übernommen. Das heißt, da habe ich dann irgendwie einen riesen... Ja, das wären so die beiden Punkte, dieses Attributionsproblem und dann eben diese, dieser Trend hin, dass es dann doch irgendwann zu dem autonomen Waffeneinsatz kommt. Also, die Attribution ist natürlich, also ist natürlich auch nicht so viel Neues. Also, ich meine, natürlich, die Operationsbreite ist natürlich größer, weil man einfach sehr weit weg von dem Operator fliegt. Aber das gab es natürlich auch bei anderen Waffensystemen, dass sich Attributierungsfragen gestellt haben. So neu sind die nicht, klar denke, es wird in Zukunft wohl eher zunehmen, aber nicht bei, bei der Klasse von, von Reaper oder Predator-Drohnen, weil da ist jetzt erstmal zu sagen, in naher Zukunft noch nicht abzusehen, ähm, dass die äh in Hände fallen, die nicht staatskontrolliert sind, also nicht dass nicht Staaten, die fliegen. Man muss ja auch mal, das hört sich immer so ein bisschen an, vielleicht auch weil ich jetzt ein bisschen gemischt habe mit diesen äh, zivilen Drohnen, das hört sich ja immer so ein bisschen äh, äh, so easy going an. Man muss sich natürlich schon klar machen, dass die großen Datenmengen und äh, auch generell das Arbeiten der Operators ein ziemlicher Kraftakt ist. und auch ähm, nicht so mal äh, mir nichts, dir nichts, äh, in der Wüste da die Rechner aufgeklappt werden und ein neues Operator Center aufgemacht wird. Und da gibt es auch heftige Probleme, von denen immer mal wieder berichtet wird. Ähm, meistens immer im Zusammenhang mit Abstürzen, die ja doch verhältnismäßig im Vergleich zu dem bemannten Flugfahrt relativ häufig vorkommen. In dem Maße, wie es überhaupt nicht akzeptabel wäre im, im zivilen äh, Passagierflugbereich, überhaupt nicht. An, in, insofern, ähm, wir werden in naher Zukunft sicherlich nicht vor dem Problem stehen, dass wir solche Kampfdrohnen und solche Operator-Center von vielen betrieben haben können. Also das wird so sein, dass nur wenige Nationen in naher Zukunft können, werden. bei kleineren Drohnen es natürlich anders. Und, äh, da möchte ich mir viele Dinge einfach lieber nicht vorstellen. Ja zu der Autonomie, zu der, zu dem, ich glaube auch, dass es Systeme geben wird. Ich sprach es ja vorhin kurz an. Die werden den Menschen in der Auswertung der Sensorik weit überlegen sein. Insofern ist es für mich nicht unbedingt eine technische Frage. Ich glaube, dass es wohl möglich ist. Das nimmt natürlich auch in dem Maße ab, dass ein Mensch das kontrollieren kann, indem die Fülle an Daten, die eingeht, die ja eben nicht nur von der Drohne selbst kommen, sondern auch von anderen Systemen zunimmt. Da, da wird sich, glaube ich, aber die Frage nicht unbedingt technisch stellen. Mir, mir scheint so, also ich hatte jetzt so, wie gesagt häufig mit so Bundeswehrleuten zu tun, ne? da ist auch so weit wie, ich weiß ja nicht, wie ich das nennen soll, das ist so eine Art Soldaten- oder Kampfehre, also dass sozusagen der Mensch entscheidet, ist nicht nur eine Frage der technischen rationalen Parameter, das also ist vielleicht ein Algorithmus oder eine Maschine schneller könnte oder besser oder mehr Sensordaten in kürzerer Zeit verarbeiten könnte, sondern hat auch damit zu tun, wie sich Militärs selbst sehen und wie sie Kampfhandlungen sehen. Also, so war so ein bisschen mein Eindruck, dass es nicht nur technische Parameter sind, sondern auch eben die Frage der, der Hoheit und Kontrolle. Ja, also wirklich debattieren tut doch niemand, dass die sich voll autonom bewegen, jeweils bisher. Also, ja. Habe ich euch jetzt so tot gequatscht, Entschuldigung. Ja. Okay, äh, bei dem Target-Killing ist natürlich auch das Problem der Zielauswahl. Also, das sozusagen. Äh, Hallo? Müsste jetzt laufen, ja? Okay, beim Target-Killing ist natürlich auch die Zielauswahl das Problem, dass es nicht aus fragwürdigen Quellen kommt äh, oder aus Online-Auswertungen, die durch irgendwelche Programme sozusagen be bestimmt worden sind. Das hat man ja früher im Krieg auch nicht, dass man gesagt hat, ich will jetzt genau diese Person töten, weil sie hat eine böse E-Mail geschrieben. Also ähm, jetzt nicht Zielauswahl im Technischen, sondern sozusagen die Grunde liegenden Daten. Die Genau und äh, dann anschließend natürlich auch die, die Auswahl der Daten, die von der Drohne übertragen werden, weil es äh, ist ja schon eine Auswahl an Informationen, die halt dann an den Operator geschickt werden, weil die Drohne auch nicht äh, ihren gesamten Datenstrom an Sensordaten äh, live übertragen kann. Also die äh, nehmen ja deutlich mehr Daten auf, als sie übertragen können über ihre Leitung. Und äh, dadurch ja. gibt es halt eine ne Auswahl von Infos, die weitergegeben werden. Plus, was wird dem, ähm, dem Menschen, der es bedient, äh, an visueller Hilfe oder an Unterstützung äh, geliefert. Overlay. Mhm. Und diese Overlays, dann genau dann diese... Das sieht man auch auf den ähm, Bildern aus den operator immer, dass es diese genau, Overlays gibt. Also das gibt. ist eigentlich schon für mich so also die abschließende Auswahl des Zieles, weil wenn der, äh, wenn der Punkt aufleuchtet, hier ist das Ziel und das, sind jetzt, das ist jetzt halt eine Waffe und das sind irgendwie Gegner, dann äh, wird die Entscheidung mehr oder weniger auch beeinflusst. Also da ist keine freie Entscheidung mehr zu sagen, okay, das ist jetzt kein Gegner mehr. Wenn das System sagt, das ist jetzt ein, äh, äh, eine Bewaffnung, dann äh, geht man davon aus, das ist ein Gegner. Also, richtig ist auf jeden Fall, dass äh, nicht immer das vollständige Set an äh, sensor übertragen wird. Da gibt es natürlich auch eine gewisse äh, Beschränkung. Aber in der Regel hat der Operator zumindest aus, äh, aus dem, was sie selbst darüber sagen, bei den Amerikanern die Kontrolle darüber, welche Daten er bekommt und welche nicht in die, sozusagen nicht in die Leitung passen. Also insofern ist es natürlich nicht ein Algorithmus oder die Maschine, die entscheidet, was übertragen wird. Zu einem gewissen Grad vielleicht schon, etwa wenn algorithmisch bewertet wird, welche Güte, also wie gut Daten oder welche Schwellwerte überschritten sein müssen, damit man Daten überträgt. Das stimmt schon, das ist teilweise technisch manifestiert. Es ist häufig übrigens auch so, dass die Operatoren mit denjenigen, die die Software entwickeln, im Prinzip nicht viel zu tun haben. Bei den Amerikanern ist es ja, wie sich jetzt auch rausstellt, so, dass dieser ganze Bereich der Softwareentwicklung natürlich nicht, nicht mal mit den, die Produkt kaufen, geteilt wird. Also Für die Eurohawk war es ja auch sowieso so, dass die deutschen ausgebildeten Piloten die nicht fliegen durften. Wir haben so von Amerika ausgeflogen, wie wir jetzt. Klar wurde. Also, da gibt es nicht viel Verbindung. Die Operator sind Anwender. Natürlich wird man darin geschult, selbstverständlich. Also, da würde sicherlich schon wegen der vielen Abkürzungen und der, ähm, äh, dem Wissen, wie man, die, man, die man einfach intern haben muss über militärische Abläufe, dennoch sind sie letztlich User, nichts anderes. Aber ein User mit einer Endkontrolle. Und ich wollte ja betonen, es geht also nicht nur um Ziel und Abschuss, sondern auch über die Kontrolle die ganze Zeit und auch, welche Soldaten übertragen werden. Also ich würde das auch nicht mystifizieren, in dem Sinne, die Algorithmen entscheiden. Das geht nicht so, aber gewisse... Schwellwerte oder Programmannahmen, die spezifiziert sind, die die Operators auch nicht kennen und auch nicht kennen sollen, die bestimmen natürlich schon teilweise mit. Aber das ist ja letztlich auch der menschlichen Aufnahmefähigkeit geschuldet. Ja. Also, ich meine, kennt kein Peter-Data-Daten irgendwie in einer Stunde auswerten mit meinem Hirn und das kann auch kein Operator. Insofern muss man natürlich eine gewisse Entscheidung treffen. Ich will jetzt, wie gesagt, auch nicht mystifizieren, dass irgendwie die oh, Skynet wissen. Also. Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen. Gibt es sonst noch jemanden? Dann schließe ich nämlich danach die Liste. Wir sind ja auch schon im Verzug. Ja, okay. Ich wollte mal kurz auf zwei technische Punkte eingehen. Einmal. Ich glaube, ja. Ich möchte aber nicht daran schreien. Also einmal also die Technik, einmal die Forderung auf. Äh, ähm, Num elektronische oder digitale Nummernschilder, die gibt es heute eigentlich schon so gut wie in, ähm, im Zivilbereich, Flugbereich, das sind die Transponder mit sogenannten S-Mode. Äh, da ist eigentlich im Flugzeug ähm, Typ und äh, viele andere Details kodiert, da braucht man also gar nichts zu machen. Am, äh, die Bodenradarkontrolle liest das direkt und zwar digital und analog. Das ist einmal ähm, dann die äh, Thematik mit ähm, Bewegung im zivilen Luftraum ist eigentlich auch ähm, nach meiner Auffassung, äh, das ist kein Argument, müssen vielleicht andere, äh, vielleicht politische Argumente geben, also auf jeden Fall. Äh, da geht es wahrscheinlich um das sogenannte Tickers, also ein Collision Avoidance ja, System. So, nicht nur, aber hauptsächlich. Und äh, ja, ansonsten was spielt da für eine Rolle? es gibt es heute äh, jeden Tag, jede Menge, auch mit Tickers an Bord und äh, auch entsprechende, äh, sagen wir statisten sagen, dass das. Wollte ich also nicht weiter darauf eingehen, weil das. Äh, vom Thema vielleicht weit ablenkt, aber das ist das eine, und dann gibt es entsprechende Lufträume schon heute, sowieso also die äh, TRAs, also the Temporary Restricted Areas und Danger Areas and, und äh, Prohibited Areas, wie auch immer auf jeden Fall, da äh, das sind äh, Lufträume, die heute schon ziemlich weiträumig von Militärs ohnehin benutzt werden und da äh, bewegt sich kein ziviles Flugzeug. Ohnehin. Also, das ist nur so ein bisschen also zwei Sachen zur Erklärung. Also, waren keine Fragen, nur naja, um das. Äh, aber das bringt mich auf zwei Gedanken. Das eine ist, also wer sich mit dieser ICAO, äh, das ist die. International Civil Aviation Organization, Civic äh, ICAO. Ich habe leider vergessen, für ja, was der C stand. Ah. Der das ähm, ähm, also, wer sich damit beschäftigt, ich habe damit mal angefangen, weil die nämlich auch ähm, die Biometrie reglementieren. Also, deswegen habe ich die mal näher kennengelernt. Der wird natürlich feststellen, dass es das ein wirklich äh, sehr starkes, komplexes, über die Jahre gewachsenes System ist. Was aber durchaus auch, kann man schon sagen. Die, also die Regeln, die die feststellen. Also bei den, bei den Tagungen über Drohnen, die wir jetzt so hatten, hatte ich regelmäßig auch so äh, die Juristen, die sich halt in die Haare kriegten über, über Teile äh, die, dieser, dieser Regelung. Was mir nur auffällt, ist, dass wenn man zu den entscheidenden Fragen kommt, nämlich, ähm, dass nun mal ähm, Piloten bisher in dieser Regel äh, vorgesehen sind dann kommen halt auch die, die Luftfahrtexperten häufig in Schwierigkeiten, weil man natürlich, weil also das ist auch ich einem Nein unmittelbar klar, dass es nicht dasselbe ist, auch nicht, wenn man zum Beispiel vergleicht mit einem Piloten, der ohnmächtig wird oder so, und einer, einer, einer technischen Verbindung, die die Steuerung ist. Also ich glaube, das ist unmittelbar, nein, das ist nicht klar. Ich gebe nur wieder was zu sagen, mir die dann, naja, sagen Sie mal. Entschuldigung, gegen die Regel nochmal, also ich will kein Zwiegespräch, aber das passt nicht, weil in keiner Vorschrift geschrieben ist, wo der Pilot sitzen muss. Es muss nur eins sein. Das ist einmal und die, im Notfall ist es genug, schon vorgesehen, für alle Notfälle, wo Pilot auch an Bord ist und es gibt auch genug Erfahrungswerte und dafür gibt es auch Verfahren, die eigentlich eine ferngesteuerte, voll mit Elektronik, äh, ja äh, es eigentlich sicherer und einfacher macht, das Ding äh, sicher zum Boden zu bringen, ohne Leute an Bord, irgendwo von mir aus, wenn sie nicht landen kann, ins Meer. Äh, ich ich finde es nicht vertiefen. Aber das ist kein Argument. Ich bin noch nicht zu dem Punkt gekommen, den ich eigentlich machen wollte. Ähm also mir fiel halt nur auf, dass dann da kommen die sich schnell ins Gerede. aber was mir dabei auffiel ist, dass die Prozeduren, meistens, also so, was man nur macht, wenn der Pilot irgendwie, dem wird schlecht oder sonst irgendwelche oder die Verbind Verbindung mit Tower bei diesen kleinen Flugzeugen und so weiter, ist eine Notfallprozedur. Ja, auch wie man zu sagen, wie man damit umgeht, wenn wirklich jemand amok läuft mit einem Flugzeug, da gibt es ja Prozeduren für. Äh, was ich strukturell meine ist, dass diese Notfallprozeduren nicht allgemein Anwendung finden, nur weil die Militärs auch im zivilen Luftraum fliegen wollen. Ich sehe halt nicht ein, dass man die zivile Luftfahrt daran orientiert, was militärische Ziele sein könnten. Das, das finde ich einen falschen Weg. Da, deshalb meine ich, dass, diese, dass ich keinen anderen Weg sehe, als man gewisse Regeln einschränkt oder Notfallprozeduren für die Militärs ein bisschen normaler macht. Also, finde ich halt strukturell falsch. Weil natürlich äh, kam nicht so gut an bei den Militärs. Okay. wie die Luftsicherheit der Zweifel ist wichtiger. Wichtige. Ich wollte mal zurückkommen auf die Frage der Autonomie. Mich interessiert es total und persönlich würde ich auch total gerne sagen, inwieweit können wir noch autonom entscheiden und das ist ein kritisches Kriterium, warum man Drohnen abschaffen muss. Aber wenn ich länger darüber nachdenke, finde ich keine wirklichen strukturellen Unterschiede zu jetzt beispielsweise klassischen bürokratischen Entscheidungen. Man könnte ja die Algorithmen sehen als... Befehlsketten, die abgearbeitet werden müssen und ein General der jetzt irgendwie über weitere Kriegseinsätze entscheidet hat auch hinter sich den bürokratischen Stab der nach äh, festen Regeln bestimmte Sachen ausarbeitet und er hat nur einen Teil der verfügbaren Informationen und muss darüber entscheiden. Das ist so ein klassisches normales Problem von arbeitsteiligen Gesellschaften ist. Und ich würde es total gerne irgendwie differenzieren können und sagen können da es Algorithmen sind, haben wir den Mythos Algorithmus und das ist irgendwie böse, wir können das nicht verstehen und das ist ein Grund, das auszuschließen. Also yeah. Es gibt jetzt nicht nur die Drohnen, sondern es gab ja vor zwei Jahren auch schon mit der Filterbubble die Debatte um die Google-Suche, dass sie uns verführt und in eine Richtung lenkt, aber strukturell kann ich es leider nicht unterscheiden und habe da keine Wege gefunden, das irgendwie yeah, zu zerlegen, das Argument. Da kann man jetzt viel zu sagen, möchte ich dazu irgendwie nur eins sagen. Also Der Unterschied ist immer total klar, egal ob man auf ein demokratisches System oder eben über äh, Fliegen einer, eines, einer Kampfdrohne bezieht. Also der Unterschied ist, ein Mensch kann Verantwortung übernehmen, ein Einbar kann es natürlich nicht. Und äh, insofern ist der qualitative Unterschied natürlich immer klar. Weswegen man ja irgendwie so ethische Fragestellungen eben immer nur an Menschen und Menschengruppen richten kann und eben nicht an Computer, auch wenn die Programme darauf von Menschen gemacht werden. Also es äh, ist natürlich so eine, so eine komische Binsenweisheit. Ja, könnte man gerne darüber debattieren und wir mal eine Veranstaltung machen. Oh. Ähm, bevor wir gleich in die Pause gehen, noch eine kurze Zwischenfrage. Das ich nicht an. Ähm, das also an. Sollte an sein hast du Zahlen gefunden, wie viele Drohnen denn tatsächlich abstürzen? Du hattest vorhin so eine Bemerkung gemacht, aber irgendwie habe ich nichts ja, dazu gehört. Ja, das könnte ich mal nachreichen. Es gibt tatsächlich eine, eine Erhebung, also es gibt, es gibt zwei Zahlen, die ich kenne. Eine geht zurück auf einen sogenannten Feuerrequest in den USA, also für den Information Act, das Informationsfreiheitsgesetz der USA. Da war das eine also, ich müsste das raussuchen. Die gibt es aber, da war das eine Zahl, die war knapp unter einem Prozent. Ähm, das rechnet aber natürlich nicht, also das meint nicht ähm, Abstürze im Einsatz, sondern das meint natürlich auch mit Übungsflügen und so weiter. Tatsächlich, also die, die Quote ist verdammt hoch vergleichsweise, natürlich. Ähm, es gibt aber noch eine zweite Zahl, äh, die war mal von einem, also das war eine, das war eine Herstellerzahl, eine Werbezahl, ähm, die. Aber ich müsste das raussuchen. Also, es gibt zumindest, weil ich weiß, zwei Zahlen, die da veröffentlicht wurden. Wenn da jemand noch mehr weiß, also ich würde ja sowieso hoffen, dass ihr das ein bisschen auch zusammentragt und dass man nachher nochmal ins Wiki klicken kann, um auch Sachen zu finden, die man jetzt noch nicht so kennt. Und damit ihr alle Living Under Drones seht, um die.